noch fördern soll und dann hat man einfach äh, auf, auf ein Unternehmen in Iwak jetzt begrenzt, da das hat sich herausgestellt, dass äh, es aber Leute gibt, die gesagt haben, äh, sie haben ja auch jetzt einem anderen Unternehmen machen, das auch zertifiziert ist, und stellt in einem gewissen Sinne aber natürlich dann eine ungleiche Handlung dar. Und zum einen ist es für eine Wirtschaftsförderung für, ein, für ein bestimmtes Unternehmen. Aber zum anderen, jetzt geht es ja auch darum, dass man die Sicherheit der Häuserbauer oder der Wohnungsbesitzer fördern möchte, dass sie eine, eine Alarmanlage zu ihrer Sicherheit installieren können. Und das soll natürlich noch nicht, sage ich, daran jetzt gekoppelt sein, dass sie dass, dass das nur bei einem Unternehmen machen können. Sehr was gemacht werden sollte, ist, dass das Unternehmen zertifiziert ist, solche Alarmanlagen auch zu bauen und einzubauen. Und nur unter der Prämisse, wenn ein zertifiziertes Unternehmen diese Alarmanlage noch dann auch einbaut, äh, sollte auch dort noch eine Förderung äh, gegeben werden. Äh, warum? Dieser Neubeschluss, die Problematik ist doch gleich gewesen wie über den Korten. Es sind einige gekommen, die gesagt haben, was ist jetzt? Ich bin jetzt aber dort oder machen, noch als ein ASA zertifiziertes Unternehmen. Dort kostet man so viel, ich kann es nicht äh, soll jetzt verifizieren, aber auf jeden Fall. Da gibt es halt unterschiedliche Präferenzen. Und die Frage ist natürlich die, äh, wollen wir jetzt eine Wirtschaftsförderung, eine einseitige machen, oder wollen wir jetzt die Bevölkerung jetzt äh, in dem Sinne in ihrem Schutzbedürfnis fördern, dass man sagen, dass wenn sie eine Alarmanlage haben wollen, äh, dann sollte es in, in unserem Interesse sein, dass es unabhängig jetzt vom äh, Unternehmer jetzt da ist, der jetzt das einfahren die Freiheit sollte die Entscheidungsfreiheit, zu den Top-Ausnahme. Ja, das ist schon richtig, aber wenn du eine Förderung kriegst, wenn du eine Förderung kriegst, ist es ja Wurscht, wenn du eine Förderung kriegst. Du auch an das halten, was die Förderung kriegst. Und im Endeffekt finde ich es find jetzt nicht so schlecht, wenn man sagt, okay, wir fördern sowohl den Bürger als auch die eine Wirtschaft. Finde ich jetzt mit Gedanken nicht schlecht. Ja. Und aller, wenn einer sagt, okay, ich kriege das dort um, um 40% weniger, ja gut, dann. Okay, das ist eh super, dann ne? ist dabei. Ja, so, ja Wir es ja, unterschiedliche Meinungen. Ich das Gerät. dann nicht vor, ja, okay. ja, ja. das wo du das kaufst. Gut. Die Frage ist ob wir immer, ob wir auch aussehen, ob wir das, wir schreiben. Aber wir haben uns nicht überhaupt überhaupt überhaupt überhaupt überhaupt überhaupt des Jahres. überhaupt ob wir das bis zum Ende des Jahres machen, das haben wir bis jetzt überhaupt überhaupt so. okay nicht ja, wollen der vorletzte Frage groß uns jetzt zu und Anlage von der Zertifizierung. So das haben wir jetzt schon gut. Das ist schon Ich einfach dazu kommen, das auch Müssen wir okay. das machen? Habt Sie da rechtlich nachrecherchiert, dass wir das nicht beschränken? dürfen wir das <lacht> oder? Nein, es geht nicht. Wie, wie bei dem Vorworten. Es gibt eben die Problematik, dass die Bürger kommen und sagen, ich hätte auch gerne eine Förderung, aber wir müssen es nicht da machen. Okay. Super. Ja, dann ist es eine reine Bürgerförderung oder, das <lacht> oder Menschenförderung? Ja, ja. sicher. es ist, soll eine Förderung für die Bürger sein, dass sie ein und installieren, fairerweise. Wenn es das Angebot gibt, ist, ist gut, ist es super, sogar. Äh, dann unterstützt man das eh gern. Aber ich sage einmal, äh, dass es ausschließlich nur, über ich Woche Unternehmer äh, Unternehmen jetzt beziehen muss, ist fraglich, sage ich einmal. Okay? Ja. Das ist, ja. da ist eine reine Wirtschaftsförderung, aber keine Förderung für, für die Sicherheit zu finden, der Leute die Wir sagen aber, okay, wird ja. so Damals haben wir so also beschlossen, dass wir eine Doppeldeförder gibt. Okay, die Firma ist uns ja deswegen entgegengekommen, wie Preis für die Bürger ja. ja, für die ja. die Firma allerdings die Wirtschaftsführer, andererseits die Bürger. Ich finde, dass beide zu ihrem Recht kommen. Ich meine, das ja, natürlich, das nicht, gut. dass man niemanden hundertprozentig recht machen kann, was sie sagt. Aber ich sage mal, jedes Unternehmen hat seine Preisgestaltung, es ist so, dass er ja, es stimmt. am Markt schon kann Und ich sage mal, darüber sollten wir uns noch nicht, oder wir sollten uns nicht einschränken und den Bürgern diese Einschränkung jetzt auferlegen, dass sie nur äh, jetzt Von den Unternehmen, die es jetzt von wie vielen ja. Räumen jetzt die das durchgemacht haben und die das durchgemacht haben? Das haben noch nicht viel. Ich glaube, es sind zwei, drei, oder? Die wären aus dem Ziel. Das sind, auch, okay. sind die ja zwei Auswärtige. Die jetzt, also zwei, die nicht von anderen Betrieben haben. Zwei, die ist von anderen Betrieben nicht von Liebacher betrieben Und wie viele ja. haben es von Liebacher betrieben gemacht? Auch wenige bis jetzt, also die so eingereicht haben. Ich glaube, es sind nur ein, es sind auch viele Gesetze gewesen. So gesehen, also von so dem her tut es uns nicht weh und um, sagen wir mal, der Bevölkerung ist damit gedient auch und die Wirtschaft wird damit uns Können Sie ich damit leben, ich leben ich machen? Ja? Gut, dann streue ich den Anstatt für Gemeinderatsbeschluss vom 23.09.2013, Tagesordnungspunkt 6b, die Subvention von Alarmanlagen äh, wurde dahingehend beschlossen zu erweitern, dass auch Alarmanlagen von zertifizierten auswärtigen Unternehmen gefördert werden. Um die Förderung in Anspruch nehmen zu können, ist es erforderlich, die Rahmenlage vom zertifizierten Unternehmen installieren zu lassen. Der alleinige Hardwarekauf wird nicht gefördert. Zudem soll der Förderzeitplan bis 31.05.2014 verlängert werden. Die anderen Fördervoraussetzungen bleiben bestehen. Jetzt Sie mit diesem Antrag einverstanden sind, dann bitte ein Zeichen der Zustimmung. Danke. Gut, dann da kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 7. Übernahme in das öffentliche Gut. Da, -E. da geht es um diesen Bereich. Das ist heißt ein der Ringweg. Und äh, dieses Teilstück soll in das öffentliche Gut mit übernommen werden. Dafür die Müllinsel. Ich sehe schon mal bestehende Müllinsel. Äh, der eigentlich nur das Grundstück auch und wird uns auch wirklich ein und die wird gemütlich noch dann installiert werden. Und ja, wenn Sie damit einverstanden sind, dann stelle ich den Antrag, gibt es von einer Seite, dazu. Gut, dann stelle ich den Antrag, die Übernahme des Grundstückes 1 von Grundstück 754 rindweg wöhl im Ausmaß von 12 Meter in das Grundstück Nr. 575 durch 1 EZ 5000 öffentliches Gut gemäß der Einungsplan gezählt bei 817-12 am 9.07.2012 des Herrn Diplomischen Schneider Moser und die Wiedlung für den Gemeindegebrauch zu beschließen. Wer für den Autor ist bitte der Zeit der Zustimmung. Danke. Und zum <lacht> Äh, da befinden wir uns beim, beim Schraubweg. da hinten ist, ist äh, das Gauster der und es geht um, um diesen Bereich, der als öffentliches Gut übernommen werden soll. Und zwar äh, bis daher ist bereits öffentliches Gut, da herein auch schon und da herunter beschließen wir machen dann auch noch einen Teil, der als öffentliches Gut weitergehen soll. Dieser Teil hier ist noch nicht im öffentlichen Gut, da wird daran gearbeitet. Beziehungsweise gibt es da äh, eine Wahlmöglichkeit, dass man da außen sonst die, den Ausschuss dann äh, richten kann. Gibt es dazu Fragen zu diesem kleinen Stück? Das ist das schwierige Dauerwitz. Ja, wäre damit die Durchfahrt legitim? Da? Oh, da? Ja, okay. na, weil das ist noch auf der Seite, das ist nur das Grundstück. <lacht> Gut. Gibt es Fragen noch dazu? Entschuldigung, ja. das nicht war das nicht schon mal. War das nicht schon mal bei einer Beschlussfassung im Gemeindehaus? Das, das war Das, das, das, ja einstieg, das war ein Du schon, mal da. Gut. Gibt es Fragen noch weitere? Nein. Da stelle ich den Antrag, die Übernahme des Grundstückes Nummer 1639 durch 30 Strauchweg im Ausmaß von 171 Quadratmetern das öffentliche Gut 5000, Entschuldige, 50.000 öffentliches Gut um die Widmung für den Gemeindebrauch zu beschließen. Wenn mhm. äh, Sie damit einverstanden sind, bitte der Zeit Sie der Zustimmung. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Genau, das ist jetzt der Fußweg. Das ist ah, der nächste. Ja, das ist der nächste. Mai, das ah, da ist der nächste. Mai. Das äh, da ist der nächste. Das ist der nächste. ist der da ist das ist das Objekt, die Grafik. Und da geht also ein Fußweg herauf, das ist schon bestanden. Und es geht um diesen Bereich, den wir jetzt öffentliche Gut mit übernehmen wollen, dass die Erschließung noch dann, das heißt, über den Fußläufig dann vom Strauchweg und die Siedlung, wenn man doch der Wetteratersiedlung nachher erschlossen werden kann, über den Fußweg, der jetzt eh schon passiert. Oder dass er rechtmäßig macht dann dort auch die, äh, die ganze Versorgung im Winter und die äh, Reinhaltung auch dann passiert. wird der asphaltiert ja. wird der erst geht, oder bleibt das so wenigstens? ich glaube also, ich bin mir jetzt nicht sicher <lacht> weil ich glaube erst zu steil teilweise sogar Stufen gemacht oder seine Stufen gehen dann auch so laut. Nah. aber er muss so aufbereitet werden dass der Winterdienst noch dann dementsprechend dann auch noch im so wäre der Hauptdreh? Ja, also der Hauptdreh. Ja, Na, wer? Ähm. Das ist, Mur. ist das. Das ist das. Ja. Gut. Ähm, Gibt es Fragen von eurer Seite noch dazu? Keine? Dann stelle ich den Antrag, die Übernahme der, Brennst der Brennstücke 1 bis 6 in das Grundstück Nummer 1639 auf 29 15.000 öffentliches Gut. Dr. Bernard Adlerstraße, Verlegung, Fußweg, gemäß der Eilungsplan BZ 3418 08 2 vom 27. 2012, des Herrn Lomutsch und Herr Peter Moser, um die Widmung für den Gemeindeprauten zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden, ist wird immer Zeit in der Zustimmung. Danke. So, Jetzt kommen wir zum Bereich Fahrgasse, Gut, da geht es darum, dass die Straße ins öffentliche Gut übernommen werden soll. Das heißt also von der, äh, vom Ende der Veranstaltungshalle, das Stück, was asphaltiert worden ist, neu, äh, hinter, äh, nach hinten äh, zu den Häusern von der Enstaller beziehungsweise halt, äh, wo man dann die Zufahrt zu ähm, betreuten Wohnen, genau, zu den Dachlösen, die wird versuchen. Das so. Ja, wer es mehr sehen möchte, kann zu mir... Mhm. was ist die Veranstaltung sagen <lacht> Das ist immer wieder eine das ist gut. Das ist ein Teil diese ist hier, diese Teile, die werden so etwas aufgegeben. Wo steht das? Ja, das ist heute. Das ist warum? Ja, das sind die die, die jetzt sind. Was ist da sein. Wo das Wo ist das ist Das ist noch ein Stück im der das Das ist da, 100. Das hat sich für mit Das ist ist wenn es noch Asphalt gibt, was es so gut Gut. Gibt es noch Fragen von eurer Seite dazu? Keine. Das folgt in anderen Übernahme der Trennstücke der 1 bis 4, das Grundstück Nummer M80 durch 2, das Geld K-Klasse EZ 71, das öffentliche Gut, gemäß der EZ 1538 durch 13, vom 10.12.2013 des Herrn, ich glaube schon, Christian Liebfahrt und die für für den, äh, den, den eingetraut zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, begeben um Zeichen der Zustimmung... Danke. So. so. Wir sind jetzt vom Jägerweg um. Die Rückhalte bei den Stehenden. Das ist der, das hier ist der Jägerweg. Da geht der Ferträger herunter. Das ist der Hügelweg. Und das ist der bestehende also es besteht der Ölkaltebecken, der Damm, der dort schon besteht. Und es geht um diesen Teilbereich, um diesen Spitz, der noch benötigt wird, Das ist vom Land vorgeschrieben worden, und zwar als sogenannte Sumpfwiese, die benötigt wird und zwar für den, für den Einlauf, wo, wenn sich Wasser aufstaut, dort nachher dann durchfließen kann und dass eben äh, das wenige Wasser, wenn es stehen bleibt, nachher in dieser Sumpfwiese äh, dann noch dann dort versumpfen kann sozusagen. Gibt es dazu fragen von eurer Seite? Keine. Da stelle ich den Antrag zur Übernahme des Grundstücks Nummer 15, Vormals Lenz, in das Eigentum der Gemeinde EZ 1990 und Übernahme des Grundstücks 1 von Grundstück Nummer 497 Stromer im Ausmaß von 2369 Quadratmeter in das Grundstück Nummer 510 Eigentum der Gemeinde Rückhaltebecken betten legerweg im dann. <lacht>